Über die Aufgaben vieler Bakteriengruppen und über ihre Verteilung in Flüssen und Küsten ist noch immer wenig bekannt. Deshalb haben wir zum Wissenschaftsjahr Meere und Ozeane zusammen mit über 1000 Bürgerinnen und Bürgern am 21. Juni 2016 Wasserproben an deutschen Flüssen und Küsten genommen, um die Mikroorganismen darin zu bestimmen. Es hat ein Jahr gedauert, deren Erbgut zu lesen und zu analysieren, doch so langsam trudeln die Ergebnisse ein. Daher wollen wir euch drei Bakteriengruppen vorstellen, die wir am häufigsten in euren Proben gefunden haben. Der Name klingt etwas seltsam und gar nicht so wissenschaftlich. Saar 11 ist ein Laborname. Saar ist die Abkürzung für Sargasso-See, der Ort, an dem Saar 11 das erste Mal gefunden wurde, und zwar in Probe 11. Es ist nicht überraschend, dass Saar 11 so oft in euren Proben vorkommt. Man vermutet, es ist der am häufigsten vorkommende Organismus der Erde. Saar 11 ist allgegenwärtig im Meer zu finden, sowohl in kalten als auch in warmen Gewässern, in der Tiefsee bis hin zur Wasseroberfläche. Und sie wurden auch schon in Süßwasser gefunden. Sie sind sehr kleine, stäbchenförmige, frei lebende Bakterien, die sich von gelöstem organischem Kohlenstoff ernähren. Als Nebenprodukt entlassen sie CO2. Gerade deshalb spielen sie im globalen Kohlenstoffkreis eine wichtige Rolle. Obwohl sie eine hohe Populationsdichte aufweisen, haben sie dennoch eine recht geringe Wachstumsrate. Sie brauchen ungefähr zwei Tage für eine Zellteilung. Zum Vergleich, das bekannte Darmbakterium Escherichia coli braucht nur ca. 20 Minuten für eine Zellteilung. SA11-Bakterien besitzen ein sehr kleines Genom. Dies ist möglicherweise der Grund dafür, dass sie in der Lage sind, mit geringen Nährstoffkonzentrationen klarzukommen, in denen andere Bakterien verhungern würden. Rhodobacteriaceae wie Rosiobacter, sind im Ozean weit verbreitet, kommen in großer Häufigkeit jedoch in Küstennähe vor. Oft leben sie als Symbionten sogar direkt auf Algenzellen. Sie beeinflussen, ob große Mengen organischer Schwefelverbindungen im Ozean verbleiben oder in die Atmosphäre strömen da sie das von Mikroalgen in großer Menge produzierte DMSP Dimethylsulfoniumpropionat zu Dimethylsulfid zersetzen. Dimethylsulfid ist ein sehr wichtiger Stoff, ein klimarelevantes Gas, das vom Meer in die Atmosphäre strömt. Dieses Gas ist das, was wir als den typischen Meeresgeruch wahrnehmen. Er wird in der Atmosphäre schnell zu Aerosolen zersetzt, die zur Wolkenbildung beitragen. Das bedeutet, diese kleinen Bakterien beeinflussen damit indirekt das Wetter. Synechococcus sind sehr kleine, stäbchenförmige Cyanobakterien, die in fast allen aquatischen Lebensräumen vorkommen. Meist in oberen Zonen in die Lichtfeld. Aber man kann sie auch an Land finden, zum Beispiel in Hochmooren. Cyanobakterien werden auch oft als Blaualge bezeichnet, obwohl sie gar keine Algen sind. Aber genau wie Algen betreiben sie Photosynthese und produzieren mit Hilfe von Lichtenergie aus CO2-Sauerstoff, den wir zum Atmen brauchen, und Biomasse. Damit stehen sie als Primärproduzenten ganz am Anfang der Nahrungskette. Sie sind für bis zu 16,7 der Primärproduktion im Ozean verantwortlich und spielen eine sehr große Rolle im globalen Kohlenstoffkreislauf. Vorläufer der heutigen Cyanobakterien waren übrigens die ersten Sauerstoffproduzenten der Erde. Schlecht für die damaligen Organismen, die mit den großen Sauerstoffmengen aus dem Meer nicht zurechtkamen. Gut für uns. Danke Cyanobakterien. Diese kleinen Bakterien leisten also wirklich Großes. Durch die Produktion von Sauerstoff machten sie zu Urzeiten unser Leben auf der Erde erst möglich und tragen noch immer dazu bei, dass wir Luft zum Atmen haben. Sie spielen eine herausragende Rolle im Kreislauf des Lebens und sie beeinflussen das Wetter und auch das Klima auf unserer Erde. Mit myOSD habt ihr dazu beigetragen, die Verteilung dieser und weiterer wichtiger Bakteriengruppen in Deutschland und auf der Welt zu erforschen. Und noch etwas hat der myOSD geschafft. An einem einzigen Tag haben sich hunderte von Menschen in Deutschland und auf der ganzen Welt zusammengeschlossen, um gemeinsam mehr über das Meer und seine kleinsten Bewohner herauszufinden und diesen besonderen Lebensraum besser zu verstehen und zu schützen. Danke.